Hallo liebe Youtuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich habe wieder richtig schöne Sachen vor. Und zwar, ich möchte gerne ein Herz machen aus... Ich habe so vieles Schönes mitgebracht, ich muss das eigentlich erstmal sagen. zeigen. Geht, habe ich doch noch so eine richtig schöne Erinnerung und ich habe die Tage Post bekommen und habe gedacht: Ach, was ist denn das? Das ist eine ganz tolle Erinnerung an einen wunderschönen Tag mit der lieben Merle. Und sie schreibt: Liebe Margit, dieses Bild ist für dich, weil ich dich so vermisse. Alles Gute, deine Merle. Das finde ich ja sehr, sehr, sehr süß. Ganz lieben Dank, liebe Merle. Und äh, das Video von uns zusammen, das blende ich gleich nochmal der Infocard oben ein. Das ist nämlich eine tolle Erinnerung. Und ich bedanke mich vielmals für die tolle Fanpost und für die schönen Zahlen. So, und jetzt geht es aber zum Video weiter. <lacht> Wieder alleine, wie man so merkt, weil ich bücke mich schön in die Kamera, damit man auch den Arbeitstisch gut sieht und ähm, damit ihr das alle gut sehen könnt. Und ich habe wieder ganz viele Naturmaterialien. Ich habe Weinreben hier sehr, sehr schön. Hin. Dann habe ich eine ganz tolle Birke. Ja, die zeige ich dann auch gleich. Die kommt im Video gleich zum Einsatz. Ähm, dann gibt es noch hier sehr schön äh, china Ja, wunderschön. Wieder mein gras das ich geschnitten habe. Und äh, dann arbeite ich natürlich wie immer sehr, sehr gern mit Heidelbeere, Efeuranken. Ähm, ich möchte gerne ein Herz machen und dafür brauche ich eine schöne Drahtbasis und Draht. Draht ist ja ganz oft richtig, richtig wichtig, ja. Und ähm, der Draht, den ich brauche, das ist jetzt ein ganz toller, stabiler 5 mm Aludraht. Den gibt es auch in verschiedenen Farben, wie man hier sieht, in einem sehr schönen rosa. Den gibt äh, das ist jetzt in Silber, der ganz normale. Und es gibt auch 2 mm Aludraht, wenn man denkt, hm... Ich spare mir das mit den 5 mm, ich nehme den 2 mm doppelt. Kann man natürlich auch machen, aber mh, der ist nicht so stabil. Und viel stabiler ist der 5 mm Aludraht, der ist richtig toll. Ähm, wenn, naja, es kommt auf die Arbeit drauf an. Wenn man viel Stabilität braucht, dann sollte man den 5 mm nehmen. Es gibt auch Arbeiten, wo ich sage, mh, der 2 mm reicht. Und ich nehme den auch wirklich gerne doppelt. Und Aludraht hat halt diese tolle Eigenschaft, der ist so wunderbar biegsam und der ist so richtig weich. Hier sieht man, wie man den ganz toll biegen kann. Und äh, da das natürlich auch wieder Draht ist, auf jeden Fall mit der Drahtschere schneiden. Ganz wichtig, weil die normale Baumschere ist dann irgendwann mal beleidigt. Ja, und weil ich natürlich einen, ja, einen, eigentlich einen Türkranz in Herzform machen möchte, habe ich äh, wunderschöne... Blumen mitgebracht, Blüten, weil die Kundin hat gesagt zu mir, ich möchte nicht so gern was, was eigentlich so kurz nur hält, sondern ich möchte gerne was Haltbares und dann habe ich auch noch schöne Knöspchen, die ich da drauf machen kann, also die werden auch drauf geklebt noch und äh, damit das Ganze ein bisschen grün aussieht, mogel ich so mit ein paar Seidenblumen und äh, ja auch hier in Pink, in Weiß diese, diese hübschen Knospen, die habe ich alle hier so hergerichtet und damit es auch schön aussieht, guckt mal, für euch ist mir keine Mühe zu groß. Es ist also alles wunderschön angerichtet. Ja, aber zu den Blumen kommen wir natürlich nachher. Ähm, ich habe mir jetzt im Vorfeld schon Gedanken gemacht, wie ich das am besten alles so mache. und hab, Ich fand jetzt diesen Ros, weil die Blumen sind ja auch ein weiß rosa. deswegen fand ich hier diesen rosanen Aludraht am schönsten. Wenn man davon noch was sieht, ist es natürlich auch toll, weil es ist ja ein sehr dekoratives Element. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit, ja, mit meinen Ranken. Und zwar, ich nehme, ich nehme die Weinranken. Weinranken sind was ganz Tolles. Ja, die werden jetzt im Frühjahr immer weggeschnitten, damit der, der Wein wieder neu treiben kann. Und wie so oft in meinen, in meinen Grenzen, in meinen Naturgrenzen, so muss immer ein bisschen mal mit, dem, mit den Füßen das Ganze auch teilen, in meinen Naturgrenzen nehme ich zwei Stränge. Ja, ne, halte die, nehme die in eine Hand und ähm, verwickle diese zwei Stränge miteinander und äh, bekomme dadurch einen, ja so, also das ist, äh, bekomme dadurch einen langen, einen langen Strang. Da ich natürlich auch noch mehr Materialien brauche oder ich möchte ja auch, dass das Ganze dicker wird, nehme ich auch noch Birke dazu. Also man muss ein bisschen Zauerei machen und man muss auch ein bisschen Material holen. Ähm, so, nehme ich auch Birke und wickele mit der Birke weiter und ähm, ja, verwickle diese verschiedenen Materialien. Man sieht schon, also es gibt hier, es gibt hier sowas, was dann irgendwann mal an einen Kranz erinnert. Aber ähm, ja, Naturmaterialien wickel, wickeln und einen Kranz selber erstellen. Es braucht natürlich schon so ein bisschen, ist so ein bisschen Handarbeit und man muss diese verschiedenen Materialien auch aneinander wickeln. Und um diese, um eine Stabilität zu gewinnen, braucht man ja auch irgendwann dann mal Draht. Ja, da kommen wir auch gleich noch dazu. Und also im Grunde genommen fange ich fast an zu arbeiten wie bei meinem Video Naturkranz, weil da verwickle ich auch verschiedene Materialien miteinander. So, was ich gemacht habe, was ich gemacht habe ist, äh, am Anfang habe ich einen, einen, schönen, so, einen schönen Aludraht genommen und habe erstmal die Länge abgemessen und habe den in Form von einem Herz Hingelegt und habe dann natürlich abgemessen, wie viel, ja, wie viel Meter ich habe jetzt hier, also 1,20 Meter, wie viel Meter ich brauche, um die Form ja, um diese Herzform zu, zu machen. Und äh, damit ich den Aludraht jetzt auch in meine Arbeit mit integriere, nehme ich einen, einen schönen Wickeldraht. Ich habe also einen wunderschönen rosanen Wickeldraht. Und diesen, mit diesem Wickeldraht wickele ich jetzt erstmal mein, ja, mein Geflecht aus China schilf aus Birke, ähm, aus, ja, aus den Weinranken. Ich habe noch keine Heidelbeere, ich habe noch keine Efeu-Ranken. Das kommt dann noch dazu, aber mir geht es jetzt erstmal darum, ich möchte jetzt erstmal meinen, meinen Aludraht, meinen Rosanen, an die Naturranken wickeln. Die Herzform, die kommt noch. Warum wickle ich das nicht gleich in Herzform? Der einfache Grund ist, wenn ich das in Herzform wickle, was ich natürlich machen könnte, dann würde ich mir aber selber ein Bein stellen, weil, ähm, wenn ich in Herzform jetzt äh, ja, diese, diese Ranken äh, arbeiten muss, dann, ist das, dann, dann brauche ich viel länger und ist es viel schwieriger und aufwendiger zu arbeiten, wie wenn ich jetzt einfach einen Strang nehme. Und diesen Strang, den kann ich ja dann äh, dank dieser Festigkeit des Aludrahts nachher biegen, wie ich möchte, nach Herzenswunsch. Und das nutze ich auch gern. Und deswegen arbeite ich jetzt eigentlich erst nochmal primär nur einen Strang. Und äh, später, ja, später geht es dann weiter dass die Herzform dann entstehen wird. Man sieht, ich habe eigentlich auch, es war gar nicht so schlecht, die Abmessung. Hier enden die, die Weinranken und hier endet der Aludraht. Also mein Augenmaß hat ganz gut gepasst. Gott sei Dank, ist ja auch nicht immer so. Aber das ist jetzt schon mal eine sehr schöne Arbeitsbasis. einen schönen bogen gemacht das ist mir jetzt aber natürlich noch viel zu dünn und ich möchte gerne ich möchte natürlich noch gern mehr natur ich möchte gar noch mehr moos birke ja, einfach so richtig schöne materialien Die müssen da jetzt auf jeden fall dazu weil ich habe ich habe so schöne sachen gesammelt und ich arbeite bewusst ich arbeite bewusst zuerst mit den trockeneren Materialien, ja, was natürlich die Birke ist und auch der, der Schimaschilf. Und zu einem sp zum späteren Zeitpunkt kommen noch die, ja, kommen die grünen, die frischen Materialien für diese schönen Opti schöne Optik, die kommen dann dazu. Um Festigkeit zu bekommen, muss ich natürlich immer, wenn ich jetzt hier anfange, muss ich auch einfach mal einmal kurz die Birke festwickeln, weil ansonsten würde die mir immer jetzt wieder abhauen. Ja. Manchmal kann man auch das Material sehr gut festklemmen, indem man einfach das Ende zwischen die Knie nimmt, das ist eine sehr, sehr schöne Vereinfachung, um um sich das, ja, das Leben leichter zu machen. Man kann natürlich nicht an jeder Seite alles festhalten. Man kann es dann wunderbar fixieren. Und was ich jetzt, was ich jetzt mache, ist, ich schlinge ich die vielen Materialien, nicht alle wild durcheinander, sondern ich habe eine Bahn, sieht man das im Video Moment muss ich gleich mal zeigen ja ich habe hier einmal die Birke die ich hier äh, schlinge dann, dann kommt als nächstes der China-Schilf. und mein Plan ist es dass ich als nächstes ähm, Heidelbeere also so dass es das so in verschiedenen wirklich die, die Materialien mit den verschiedenen Farben dass die also nicht so wild ineinander gehen sondern dass sie gebündelt, hier sieht man es jetzt sehr schön, ja, sondern dass sie so gebündelt und wirklich die, die Schönheit des einzelnen Materials betonen, ja, dass die hier gewickelt werden in dieser Arbeit. Also man braucht ein bisschen Fingerfertigkeit, aber wenn man so eine Arbeit mal gemacht hat, ist man regelrecht verliebt in diese Materialien. Ich finde sie herrlich, ich liebe sie. Und ich bringe es natürlich auch nicht mehr fertig, ähm, den, den zurückgeschnittenen Chinaschilf zu entsorgen. Und er wird bei mir tatsächlich immer, immer in Kränze und immer in, ja, in eine Basis für Frühlingsblüher. Ich habe da auch schon so schöne Videos gemacht. Also, diese, diese Naturmaterialien werden natürlich immer verarbeitet. Das ist, äh, das ist wirklich schon wie so eine Verpflichtung. Man fragt sich wahrscheinlich jetzt, wie macht sie da jetzt wieder ein Herbst draus, Wie soll dieser, dieser Strang an Naturmaterialien ein Ergebnis bringen? Aber wie ihr wisst, habe ich auch schon öfter, hab ich da schon öfter ja, Arbeiten aus Dingen gemacht, die vermeintlich nicht brauchbar wären, Ja, drücke ich jetzt mal so aus. So, ich finde, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, dieser Bogen. Ich werde jetzt auch mal meinen Tisch etwas sauber machen. So, schneide die Enden weg und werde ich mal die Birke vom Tisch nehmen. So, ich muss auch mal erstmal ein bisschen aufräumen obwohl ich fürs Video alles so schön vorbereite. Ich habe hier toll dekoriert, habe wir noch die schön die rosa-weißen Pulpen und die rosa-blühenden Azaleen. Soll ja alles zueinander passen. Und hier wird immer der ganze Arbeitsbereich einmal so richtig aufgeräumt, bevor ich hier zu dem Thema Video komme. Ähm, wird dann schon so richtig umorganisiert. Ja, wir haben jetzt hier einen schönen, Bogen. Ja, sieht eigentlich jetzt aus, könnte man jetzt auch als Türbogen nehmen. Ne? Aber ich habe natürlich was anderes damit vor. Ich möchte jetzt ein Herz machen. Und dieses Herz, das bekomme ich eigentlich am einfachsten, indem ich in der Mitte, Moment, gucke ich mal, wo ist mein Aludraht? Ich ähm, mache jetzt Trick 17 und zwar ich schneide in der Mitte das Ganze jetzt durch. Natürlich den Aludraht, den habe ich, hab ich extra mit der, mit der Drahtschere durchgeschnitten. Und die Zweige mit der Baumschere. Das Ganze ein bisschen festhalten, dass es nicht aufstrullert. So, ich habe zwei wunderschöne Stränge lege diese Stränge aneinander und wickle sie mit meinem rosa Wickeldraht. So, ein bisschen ordentlich schneiden. Ordnung muss ja sein. So. Nehme mein Wickeldraht, wickle diese zwei Stränge miteinander fest. So richtig, aber richtig mit Power mal ansonsten lösen die sich natürlich wieder voneinander und das wollen wir nicht. Und warum Wickeldraht? Also Wickeldraht ist wirklich dieser Draht hier auf dieser Holzstange, äh, ja, auf dieser Holzspule. Weil Wickeldraht hat natürlich ähm, viel mehr, äh, ja, hat mehr äh, Zugkraft oder mehr Stabilität als dieser Dekolackdraht, ja. Also ja, nicht den Dekolackdraht nehmen, der hat nur 0,3 mm und... Wenn ich jetzt hier so ziehen würde mit diesem Dekolackdraht, dann würde der einfach ganz, würde der ruckzuck ganz einfach, ähm, ja, abreißen. Das, äh, das hält ja nicht aus. Und deswegen überlegen wir natürlich schon, für, welchen, ja, für welche Arbeit ich welche Drähte verwende. Und deswegen zeige ich es noch, noch mal. Also hier, das ist hier dieser richtig schöne Dekolackdraht. Der hat also einen, einen ganz tollen Schimmer. So, und jetzt habe ich eigentlich mal ein, ja, man sollte meinen fast ein Horn. Und jetzt, jetzt wird spannend, weil, ach, braucht man ein bisschen Kraft. Jetzt biege ich aus dem Ganzen. Man kann es jetzt schon ahnen, wo ich hin will. Jetzt biege ich meine Herzform. Jetzt habe ich einmal, einmal hier oben und man sieht ja auch hier, da guckt auch diese, diese pinkfarbene, diese rosane, dicke Alutra, der guckt auch durch, den sehe ich. Das macht aber auch nichts, weil der ist ja sehr dekorativ. Und. So. Und hier kommen wir schon in die Herzform. Schön, oder? Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt auch wirklich eine Arbeit, wo die Kundin auch gesagt hat, sie legt sehr viel Wert darauf, dass diese Arbeit lange hält. Ja, und das Deswegen kam ich auch auf die Idee, ihr das so anzubieten, äh, mit, diesem, ja, mit diesen Materialien und vor allem auch mit Seidenblumen. Sie wollte keine Frischblumen und es ist jetzt halt noch nicht Ostern, das heißt, wir haben noch nicht die Zeit, wo wir Federn oder Eierchen oder was drauf machen. Und das, ich, brauche, ich brauche einfach andere dekorative Elemente momentan. Und das ist natürlich dann in dem Fall sehr schön mit diesen Zweigen. Sie wollte es auch nicht zu dunkel. Ja, und äh, auch da bietet sich der China-Schilf an. Der ist nämlich schön hell. So, und jetzt ist, sieht das alles noch ein bisschen wild aus, aber das macht nichts. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich mit Heißkleber, also dieses Herz wird auch draußen bleiben. Das heißt, ich kann auch ruhig mit Efeu arbeiten, weil der wird nachts immer schön feucht. Und dadurch hält er sich natürlich auch ganz toll. Ja, das, ist, ähm, das ist auch gar kein Problem. Die Heidelbeere lässt sich wunderbar brechen. Ja. Man sieht, ich, ich benutze also gar keine, ähm, ja, gar keine Gartenschere dazu. Ja, die kann ich so nehmen. Heidelbeere ist also ein... Sehr schönes, sehr haltbares Grün. Ich liebe es, um es in Grenze zu wickeln und um diese Grenze partiell grün zu machen. Partiell. Deswegen, weil wenn ich das hier zeige, so, ich wickele das jetzt hier rein. Dann habe ich hier so einen schönen grünen Abschnitt gemacht. Ja? Und das Schöne ist ja auch, dass, dieses, dass dieser Draht dass dieser Draht einfach ähm, toll aussieht in der Arbeit, dieser rosane Draht. So, hier kann ich jetzt auch. Und ich nehme immer, ich, äh, also ich nehme immer so, ein, so ein Bündel von der Heidelbeere, ja, so, so ein bisschen, bisschen dicker gegriffen, lege das, lege das in die Arbeit rein und wickle dann die Heidelbeere einfach fest. Ja? Ach, das wird ein richtig schöner Türkranz. Natürlich auch mal ein bisschen Arbeit, die Heidelbeere zu teilen, weil die, die festen Stücke, also was jetzt sowas ist, das muss ich natürlich wegwerfen, ja, das ist, das ist nicht brauchbar und das muss natürlich entsorgt werden. Aber ansonsten, die, die hellgrünen Stücke, die verwende ich super gern. Dekorativ gestalterisch. Und warum habe ich dieses? warum habe ich den, ja, den Strang eigentlich in zwei Hälften geschnitten? Ich, ich hätte nie dieses wunderschöne, diese schöne Mitte bekommen von dem Herz, die hätte ich nie hinbekommen, wenn ich das nicht einfach zerschnitten hätte. Ja, und ähm, deswegen ist mir so die Idee gekommen, weil eigentlich ist ja ein Herz von der Form her, ist eigentlich am schönsten, wenn ein Herz in, ja, mit äh, zwei, ein Herz ist eigentlich, ähm, besteht es aus zwei Tropfen, ja, also zwei, ähm, zweimal so einen richtig schönen Tropfen aneinander gelegt. ist auch ein Herz, es gibt ein anderes Video, da habe ich ein Herz gewickelt aus Heu und da blende ich nochmal die Infocard ein. Das ist ein wunderschönes Video und da, zeigt, da kommt auch diese Theorie mit den Tropfen. Ja, Warum, wie man ein Herz am besten wickelt und wie man diese Herzform am besten bekommt, weil die ist nämlich, die ist nämlich gar nicht so leicht zu machen. Und ich kann es nicht leiden, wenn man ein Herz, ich sage immer das Dekolleté muss frei sein. Das ist immer mein Spruch, kennen viele aus meinem Umfeld. Und ähm, Dekolleté, sage ich, ist, ist das hier, ist, ist das, ähm, was im Herz, ja, äh, ähm, wo im Herz diese Mulde sein muss. Und wenn das Dekolleté zu ist im Herz, dann ist es auch kein Herz, dann ist es ganz einfach Tropfen. So, was ich gerade so auch noch so auf die Schnelle gemacht habe, eine schöne Efeu-Ranke, hält auch ganz toll. Und ich habe diese Efeu-Ranke, ich halte es mal wieder in die Kamera, ich darf ja nicht so viel so schnelle Sachen machen, die ich nicht zeige. Ich habe die Efeu-Ranke hier oben reingeschoben in das Herz. Man sieht hier, hier guckt sie raus. Ja, habe die einfach nur reingeschoben zum Fixieren. Ähm, Hintergrund ist, wenn diese Efeu-Ranke nicht mehr so schön ist, dann kann ich einfach eine neue wieder reinschieben. Also ich muss die gar nicht festwickeln, aber das ist natürlich viel grüner und schöner, wenn ich diese Efeuranke reinmache. Und das mache ich jetzt von der anderen Seite auch noch. So. Mal dieses, dieses schöne dieses schöne, grüne, dieser tolle grüne Effekt, den wollte ich natürlich gerne auch noch haben dass das Herz schön frisch begrünt ist. Der frische Kick sozusagen. Obwohl, obwohl natürlich gleich Seidenblumen mit reinkommen. Und obwohl dieses Herz ganz lange als Türkranz halten soll, verwende ich natürlich sehr, sehr gern auch frische Materialien dazu. So, aber ich habe jetzt die Basis mit meinen... Ja, mit meinen Zweigmaterialien ist jetzt geschaffen. Jetzt kann ich das Ganze noch mit, mit Moos, mit äh, Efeustückchen, ja, ähm, auch partiell und noch mit schönen kleinen Blüten. Ich habe noch hier Efeustückchen, ähm, die, die auch mit diesen schönen Beeren drin sind. Die äh, klebe ich mit dem Heißkleber fest und habe dadurch natürlich eine... Tolle Begrünung, auch die lassen sich dann später relativ leicht wieder rausziehen. Und äh, da kann man einfach ein paar neue Stückchen wieder, wieder festkleben. Ja, das ist eine ganz, eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Und da kann man auch noch ein paar Lücken füllen, aber nicht die Finger, nicht die Finger kaputt machen. Ich habe gerade schon gespürt, wie der Heißkleber mir an die Finger gegangen ist. Aber das kennt ihr bestimmt auch. Das ist, äh, Heißkleber ist ein bisschen garstig, aber es ist natürlich ein Material. Du kannst auch alles mit Draht wickeln und kannst den Draht natürlich dann wieder öffnen. Ähm, das ist, wenn du es für dich selber machst, ist das äh, auch eine sehr gute Methode. Ich benutze natürlich auch gern Heißkleber, weil es geht relativ schnell. Ich kann die Sachen sehr gut fixieren, und, ähm, aber das ist optional. Früher, also früher gab es ja kein Heißkleber, es gab ja ganz früher weder Heißkleber noch Steckmasse. Da wurde alles gedratet und das war und irre viel Arbeit, die, die die Floristen hatten. Und ja, die mussten alles dann immer ganz frisch antraten. Also bin ich sehr froh, dass es so moderne Hilfsmittel gibt und dass wir das nicht mehr machen müssen. Das, ist, das wäre echt sehr, sehr, sehr, sehr arbeitsaufwendig. Das ist wirklich gut so. Ja, schön ist auch, wenn man ein sehr frisches Moos, ähm, das Moos, äh, wenn man das holt, das ist jetzt total grün und das ist aber strohtrocken. Ja, das ist, äh, und wenn man frisches Moos hat und das ist feucht, dann ist es am besten, dieses Moos erstmal zu lagern, indem man es in, in Platten trocknet. ja Also nicht übereinander legen, weil wenn man es übereinander legt und es ist feucht, dann ähm, fängt es an zu, zu modern und dann geht es natürlich ruckzuck kaputt und es ist total schade um dieses wunderschöne Material. Und ähm, ja, also in Platten trocknen und dann hält Moos eigentlich nahezu nahezu ewig. Und wenn es dann irgendwann wirklich nicht mehr schön ist, dann kann man immer noch ein bisschen tricksen mit meinem, äh, mit meinem geliebten Moos-Spray dass ich schon in manchen Videos gezeigt habe, dass es äh, ja, ein schönes natürliches Grün hat und da kann man dann auch ganz toll bei, ja, bei so beiges Moos, also wenn das so aussieht, kann man das mit diesem Moos sprühen und kann also beiges Moos auch wieder schön grün machen. Auch das geht. Kleine Tricks helfen dann auch immer bei der Gestaltung. So, das ist also doch eine sehr, sehr feine Arbeit. Ich dachte zuerst, diese Knospen, diese rosa Knospen wollte ich auch reinmachen. Ja, aber ich muss doch sparsam damit arbeiten und vor allem, ich brauche auch einen Platz, wo ich das reinkleben kann, dass es das auch hält. Und diese Plätze, die muss man sich erstmal suchen, bevor man anfängt zu kleben. Was ich auch hier mache, wie du gerade siehst. Erstmal den Platz suchen und dann, komme ich mit dem, dann gehe ich mit dem Heißleber zu Werke, weil wenn ich das andersrum mache, dann, dann finde ich einfach nichts mehr und das ist natürlich schlecht. Ähm, Seitenblumen, die sind, ich weiß nicht, ob ich schon manchmal was damit gemacht habe. Die sind meistens auf dem Stiel aufgesteckt, ja? Das ist wie so ein kleiner Stecker. Hier zeige ich es genau. Und das ist so aufgesteckt. Und die kann man also einfach wieder dann wieder zurück draufstecken. Und dann sind sie wieder, plopp, sind sie wieder auf dem Stiel drauf. Wieder was gelernt, oder? Ich wusste das früher auch nicht. Und äh, das ist natürlich eine ganz praktische Geschichte. Und so. Und ich brauche jetzt auch Blüten, ich brauche Knospen. Und deswegen nehme ich die einfach und ziehe die von diesem Stiel runter. Meine, meine Blüten. Und die Knospen auch. Schön ist es auch, wenn man manchmal gruppiert. Gruppieren heißt, dass auch große und kleine Blüten ähm, ja, zusammen sind und nicht alles so regelmäßig über den Kranz verteilt. Ja, das ist dann, wir sagen immer, dass es floristisch aussieht. Und deswegen gruppieren wir recht gerne, ähm, weil das dann das ja weil gruppiert wirkt. Ja, wirken die Blüten schöner. zu seiner arbeit ich habe hier Seidenblumen geholt zu so einen zweig das ist, sieht aus wie ja eigentlich wie frühlingsblumen yes. ja es passt jetzt auch zur jahreszeit ich wollte meiner kundin auch wirklich eine jahreszeitlich ja eine jahreszeitlich passende arbeit machen ähm, wir haben im moment natürlich für, für, für grenze weder ja, die, die Materialien wie im Herbst, die so leuchtend sind, noch die Materialien, die wir immer für Ostern haben. Also es ist im Moment keine, keine typische Kranzzeit. Und ähm, meine Alternative war jetzt, dass ich ihr trotzdem einen schönen, einen schönen Kranz mit, diesen, ja, mit dieser Mischung aus Natur, und damit er, damit er schöne, schöne blühende Accessoires hat haben wir einfach mal ein bisschen getrickst und haben die haben die Seidenblumen aktiviert. Ich könnte theoretisch auch noch von den Seidenblumen die Blätter, ja, die sie, äh, nehmen, aber meine Efeublätter blätter sind, sind so hübsch auf diesem, auf diesem Kranz, dass ich eigentlich diese, diese Blätter überhaupt nicht brauche. Ja, das, das ist eigentlich unnötig und äh, wie so oft, Entscheide ich mich natürlich auch erstmal ähm, während des Arbeitens, was ich benutze und was nicht. Und ich habe mich gerade spontan einfach dagegen entschieden. Ich erstmal die Heißklebefäden abmachen und habe hier doch meine ganzen Blüten, mein Herz, ich gehe mal einen Schritt zurück dann sieht man das doch am besten. Ich habe auch die ganzen Blüten dabei und habe mein Herz. Und eine kleine, eine kleine natürliche B-Note fällt mir noch dazu ein. Also zum einen würde ich doch noch ein paar kleine Blüten entlang machen, weil ich finde... Ich finde, dass das hier noch ein bisschen was äh, drauf kann. Ähm, ja, da würde ich noch ein bisschen was dazu machen. Und man könnte noch ein bisschen Dachwurz in das Moos setzen und äh, mit dem Dachwurz natürlich noch einen schönen grünen Charakter bekommen. Da mache ich auch noch was dazu. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr, sehr schön. Und meine Knospen, die bringen natürlich auch noch mal... Diese schönen, ja, mein Knospenersatz, die Natur. Ja, wie gesagt, es will ja nicht jeder immer Frischblumen kaufen und immer Frischblumen hinstellen. Manchmal muss man auch einfach Natur mischen mit Seidenblumen und um sich dann eine richtig schöne, dauerhafte Deko zu machen. Und dieser Türkranz, der bietet auch dann der erfüllt diesen Wunsch, denke ich, sehr gut. Ich hoffe, es gefällt ihr morgen. Aber die Ranunkel passen ja auch perfekt. Also diese Ranunkel hier, die passen ja auch perfekt in die Jahreszeit. Also ein bisschen hier aufräumen. Das ist jetzt also mein Türkranz. Ich habe ihn mal neben mich, weil ich glaube, dann kann man es am besten sehen. Also man sieht hier auch so schön diese, diese wunderbar feste Mitte, die dann so richtig schön gewickelt ist. Man kann auch den Ah, sieht man an manchen Stellen. Hier ist mein, mein, der feste Aludraht. Ja, der ist da drin. Das ist natürlich, der ist richtig klasse. Und der sorgt auch dafür, ich muss mal immer die Heißklebefäden wieder abzupfen. Dieser, dieser wunderschöne feste Aludraht, der sorgt auch dafür, dass der, dass der ganze, ja, dieses Herz so eine tolle Stabilität hat und zum Aufhängen an der Tür. Kann ich das jetzt einfach mit, natürlich mit zwei Bändern, ich würde nicht in der Mitte ein Band dran machen. Ich würde es mit zwei Bändern aufhängen und dann, äh, dann hängt das wunderschön und sorgt für ein tolles Entree. Das wirkt jetzt so riesig, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich das vor mich halte. Es ähm, ist eigentlich gar nicht so gigantisch groß, aber es ist jetzt doch mal eine ganz tolle Frühlingsvariante, die so schön lange hält. Und ich glaube, es lohnt sich doch in die Natur zu gehen und Zweige zu sammeln, Efeuranken Chinaschilf, Birke, einfach schöne Materialien und dann mit ein bisschen Schmackes, wenn man, die, wenn man die schön einfach biegt und mit diesen tollen Drähten, die du natürlich bei Floristik24 bekommst, mit diesen wunderschönen Drähten, Aludraht, Wickeldraht, ja, mit diesen tollen Materialien, da kannst du ein, ein wunderschönes Herz machen. Entweder als Geschenk oder für deine eigene Haustür. Und ja, das hat zwar jetzt ein bisschen Arbeit, aber ich freue mich, dass du dabei warst. Und man kann auch ruhig sehen, dass die Handarbeit ähm, auch ein bisschen Muckis erfordert und ein bisschen Kraft. Und ich hoffe, ich konnte dir wieder was Schönes zeigen und freue mich einfach, dass du bald wieder dabei bist, auch im nächsten Video. Ganz liebe Grüße, deine Margit. Tschüss.